Der Nutzen, den wir bei Leute aus CRM ziehen, ist der, dass wir eine weltweite Datenbank haben, mit der wir am Ende bei guter Qualifizierung der Daten auch unseren Vertrieb zielgerichtet steuern können. Ja, um CRM erfolgreich zu implementieren, ist es notwendig, dass man mit den Managern im jeweiligen Rollout-Land ein Commitment hat, dass CRM seine Organisation nach vorne bringt und dass er als Manager diese Vorgehensweise stützt. Ja, Wir bei Leutze haben im, im Bereich der Nutzung des CRM-Systems in den vergangenen Jahren viel gelernt. Eine Nutzung Herzustellen, die ein Ausmaß hat, die eine Vertriebssteuerung ermöglicht, kann mit vielerlei Maßnahmen erfolgen. Da haben wir im Grunde genommen die volle Bandbreite zur Verfügung. Einmal die Sache Druck auszuüben bis hin zur Übermittlung eines Nutzens den der einzelne CRM-User aus der Applikation ziehen kann. Wir haben bei Leutze das Ganze im Sinne eines olympischen Wettbewerbs aufgesetzt. Dieser Wettbewerb findet zwischen den Ländern statt und wir haben es tatsächlich innerhalb von zwei Jahren geschafft, dass dieser Wettbewerb tatsächlich angenommen wird und wir im Grunde genommen heute schon die Anfragen aus dem Ausland erhalten, wann kommt denn die nächste Statusanalyse. Insofern sind wir auf dem richtigen Weg. Die heutigen Herausforderungen eines CRM-Systems liegen definitiv an der Vorstufe des CRMs. Wir bei Leutze reden bei einem CRM-System vom sogenannten Haus. Die Musik spielt aber tatsächlich immer mehr im Vorgarten und dieser Vorgarten, den müssen wir mit den Prozessen Lead Management ähm, beackern an der Stelle. Lead Management geht einher mit Marketing Automation und einer vernünftigen, effizienten Anbindung via Schnittstelle und das ist dann auch gleichzeitig die Herausforderung für alle die Firmen, die CRM schon lange im Betrieb haben, Heute geht der Ausblick, wie docke ich im Vorgarten ein Marketing Automation an.